Schussgenauigkeit und im Nahbereich, Grashalm. Keine Chance. Ja. Ohne Kommando, jeder lädt selbstständig. Gut. Aber lass auch mal für die Lunde anschauen. Okay, also kann ich die schießen. Normalerweise wäre es, wenn du schnell schießen willst, noch Bete-Enden Ja, okay. Achtung! In 30 Sekunden, ich bin da. Sehr gut. Renn immer Bete-Enden an. Der <lacht> <Hey>, Besen. <gut. lacht> <lacht> hey, er hat ein gutes Feuerzeug. Ja, und wenn du nämlich den Besen dann hier anbrennen. drauf hast, ja? das ist nämlich das, das wo, die Gefahr, wo die Gefahr auf der Pfanne ist. Dass da und was. Wo dann einer sagt hier oder dann immer gesagt hat, blaset aus das Rohr, dann haben sie nämlich das Zeug auf das Glutennetz gezogen, weil nämlich dieser Rutz dann hier drin ist. Da liegt nämlich auf der Pfanne. Und drum wird nämlich die Pfanne überhaupt. Hast du die Blase? Sei erst einmal abgeblasen, ins Gewicht, von der abblasen, Pulver drauf, von der schließen, noch mal abblasen, runterstellen Ah ja. Ah ja. Blasen lieben, finde Blasen lieben. musst du kennen, ja, musst du kennen. So. Und das Gebiss muss noch in Ordnung sein, falls du doch mit Papierpatronen schießt. Und das geht bei mir nicht. Reich reicht mir das ja, Gebiss raus. Ja, ja, ja. Erst ja. Normalerweise erstmal mal Guck mal den Rutz, den du hier vorpasst. Siehst du das? Das habe ich schon gesehen. Das ist ja du das? Das? Und da hat du nämlich am Anfang nur oh, mal Bis jetzt ist er... Guck mal was. So, und, und diese Teile, die können nämlich vor das Zündloch gehen. Und Dann kannst du eine kleine Kalaschnikow-Bürste nehmen, die ohne Öl ist. Ja. Dann kannst du das Ding schön sauber machen vorher. So. Dann Schließe die Pfanne? Ich, ich muss das Ding erstmal ein bisschen. Ja, können ja, ja, ja. ja. die, die nicht mehr trotzdem, die, die muss geht ein bisschen hoch, wenn es ja. geht ja. so. Ich muss so die unter dem muss bisschen nachbiegen. Sonst kriegt Armin dann Zustände, schmeißt er die Kamera weg. Das <lacht> so. Und jetzt tust du ja, das du setzen. Ich muss das also ein, ein bisschen nachbiegen, Ja, rutscht Pulver raus. Ja. Ja. So, ja. so. Ja. ne, nee. Kommando erstmal. Achso, ist, so so ist das Lunde so etwas. Wenn du noch weiter machst, ist es Pulver Da ja. war warte ab, da hast du gar keine Lunde. Ja, ich muss das mal was rein ja, nu, ja, aber hm? normalerweise hat er ja vorher in der Hand. Kriegst du zugereicht, dann können die. Hm? Ja, so. Ach, du hast es gleich richtig verpasst. Ja, so, das ist gut. Nee. Ich bin der neue Ach, das verstehe ich. Das warst du. Ah. Hey, nee. das wird der. Haben die anderen auch. Nicht bloß ich. Das ist ja wie... Freund Hocke, ja, da hat hier auch solche solche Scheißwürste, ja? und die fliegen dann kreuz und quer durch die Luft. So richtig schön spuckemäßig. hä? Das wird wohl ein schöner Lauter. das ist ein großer, ja. Also müssen wir wieder weggehen, sonst wird Ja, ja. Vier machen das schon. Blast an die Lund! Jawohl. Michael, Kommando! Blast an die Lund! Ja, warte, er tut erst noch hier. Ach, du hast ja bloß eine Seite angemacht. Das funktioniert. So. Naja, wenn du langsam schießt, geht's. So. Legt an, öffnet die Pfanne. Gebt vor. Sehr gut. Glast ab die Pfanne. Nehmt ab die Lohn. Die Befehle lauten: Musketiere, herstellet euch. Setzet ab die Musket. Nehmt die Musket ins Gewicht. Öffnet die Pfanne. Glaset ab die Pfanne. Zündkraut auf die Pfanne, schließet die Pfanne, blaset ab die Pfanne, blaset an die Lund, ach Quatsch, äh, setzt ab die Musket, füllt das Rohr mit Pulver und Blei, hebt an die Musket, blaset an die Lund, prüft die Lund, setzt ein die Lund, prüft die Lund, öffnet die Pfanne, Feuer!